Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, sehr geehrte Frau Staatsministerin Stange, sehr geehrter Herr Minister Willinghaus, Frau Senatorin, verehrte Abgeordnete, Herr Oberbürgermeister, Magnifizenzen und Präsidentinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine besondere Freude zu sehen, wie groß der Kreis der deutschen Forschungsgemeinschaft ist, wie zahlreich diejenigen in Wissenschaft und Politik ja in der Gesellschaft überhaupt sind, die sich ihr der DFG in der einen oder anderen Weise verbunden fühlen. Und in Sonderheit ist es schön zu sehen, dass diese Vielzahl nicht nur in irgendwelchen Datensätzen gespeichert ist, sondern dass es eine lebendige, ja eine vitale Größe ist, die sie alle mit ihrer Anwesenheit erst herstellen. Das ist indes weder selbstverständlich noch Selbstzweck. Es rücken sich darin vielmehr die nicht nur umfangreicher, sondern die in mancher Hinsicht auch vielfältiger und anspruchsvoller werdenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten aus, denen die deutsche Forschungsgemeinschaft gerecht zu werden, sich bemüht bei der Förderung bester Forschung, indem sie solcher Art zugleich wissenschaftliche Arbeitsfelder und Disziplinen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ja, das Wissenschaftssystem als Ganzes mitgestaltet und indem sie Forschung, Wissenschaftspolitik und Gesellschaft miteinander ins Verhältnis setzt. All dies verlangt freilich danach, dass, und es kann allein gelingen, weil Sie alle Ihr Teil dazu beitragen. Das Ganze dieses Kreises der DFG ist also viel mehr als die Summe seiner Teile. Aber es ist eben auch so, dass ohne seine einzelnen Glieder dieses Ganze gar nicht wäre. Also ohne jede und jeden Einzelnen von Ihnen, die Sie der DFG freundlich zugewandt sind. Als politisch Verantwortliche, als Forscherinnen und Antragsteller, als ehrenamtliche Gutachterinnen und Gremien Mitglieder als Repräsentanten der Mitgliedseinrichtungen und Partnerorganisationen und als Wissenschaftsadministratorinnen in unserer Geschäftsstelle. Sie alle möchte ich heute Abend sehr herzlich begrüßen und Ihnen danken für Ihr Kommen heute und für Ihren Einsatz für die Belange der Forschung überhaupt. Es freut uns besonders, dass die Jahresversammlung der DFG in diesem Jahr hier in Sachsen-Anhalt stattfinden darf. Und ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Haseloff, für die Einladung in dieses geschichtsträchtige Bundesland und dafür, dass diese Einladung möglich war, obwohl wir uns ja allenfalls ganz indirekt und ausschnittshaft dem diesjährigen Reformationsjubiläum zuordnen lassen. Danke auch dafür, dass Sie uns persönlich begrüßen werden und ebenso möchte ich Ihnen, Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanka und Ihnen, liebe Frau Senatorin Quante-Brandt, ganz herzlich dafür danken, dass Sie heute zu uns sprechen werden und dafür dass und wie wir das Zusammenwirken von Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung gemeinsam und verlässlich gestalten können. Und dann will ich sagen, wie sehr es mich freut, dass wir dieses Jahr hier auf dem sonnigen Jägerberg, muss ich sagen, auf dem Jägerberg im schönen Haus der Leopoldina miteinander feiern können. Dafür Ihnen, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Jörg, den herzlichsten Dank. Ich bitte Sie und bitte dich nun darum, die Festversammlung zu begrüßen und darf vielleicht zugleich darauf hinweisen, dass die Umstände eine kleine, aber erfreuliche Programmänderung erforderlich machen. Im Anschluss an die Begrüßung durch Herrn Hacker werden wir Frau Kollegin Britta Nestler den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG für das Jahr 2017 verleihen, den ihr der Hauptausschuss in seiner Dezember-Sitzung vergangenen Jahres zugesprochen hat. Lieber Jörg, bitteschön. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr verehrte Frau Bundesministerin, sehr verehrte Frau Senatorin, sehr geehrter Minister, Frau Stange, Herr Willigmann, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Peter Strohschneider, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Magnifizenzen Präsidenten, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind mit der Jahresversammlung der DFG und möchte Sie auch in diesem Gebäude im Namen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir gerade heute Abend hier in dem Festsaal des neuen Leopoldina-Gebäudes sind und ich hoffe, dass es ein anregender anregende Abend wird und ich bin sicher, dass es so sein wird. Ich äh, möchte zunächst den Präsidenten der DFG, lieber Peter Strohschneider, und die Generalsekretärin, liebe Dorothee Zwonek, ansprechen. Ähm, Ihnen gilt mein erster Dank für die langjährige Zusammenarbeit, die uns verbindet, DFG und Leopoldina, beispielsweise im Rahmen der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen, aber auch darüber hinaus. Und es ist vielleicht ein symbolträchtiger Abend, ähm, der unsere Kooperation unterstreicht, dass wir heute hier zusammen sind. Herzlichen Dank dafür. Die DFG-Jahresversammlung 2017 ist in gewisser Weise eine Premiere. Damit meine ich, dass erstmals drei Institutionen dabei sind als gemeinsame Gastgeber. Die Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, die Frankischen Stiftung und die Leopoldina. Ich freue mich, dass Herr Streter und Herr Müller-Balke ähm, mit hier sind. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Symbol auch für die intensive Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftseinrichtungen in unserer Stadt. Vor zwei Wochen feierte die Martin-Luther-Universität mit einer Festwoche das 200. Jubiläum der Vereinigung von der 1502 gegründeten Neukorea in Wittenberg und der 1694 gegründeten Universität Halle. Dabei wurde klar, wie wichtig die Geschichte der Martin-Luther-Universität immer wieder für die Stadt und für die Region ist und auch für ihr Selbstverständnis. Als Mitgastgeberin der Jahresversammlung der DFG ist die Martin Luther Universität in dieser Woche aber auch der Ort, an dem aktuelle Entwicklungen diskutiert werden, in dem die weitere Entwicklung des deutschen und internationalen Wissenschaftssystems diskutiert wird. Die zeitliche Nähe von Festwoche und DFG-Jahresversammlung veranschaulicht, wie eng in Halle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Wissenschaft miteinander verbunden sind. Sehr geehrter Herr Direktor, lieber Herr Müller-Balke, gestern Abend wurde im Freilinghausensaal der Frankischen Stiftung der Kommunikatorpreis 2017 an den Geologen und Klimaforscher Dr. Krüppelin verliehen. Ich bin mir gewiss, dass die Teilnehmer dieser Preisverleihung von der einmaligen Geschichte und Atmosphäre der 1600 98 gegründeten Frankischen Stiftungen sehr beeindruckt waren. Die Frankischen Stiftungen auch heute ein Ort sozialer Aktivitäten, ein Ort der Bildung und ein Ort der Wissenschaften. Universität Frankische Stiftung Leopoldina das sind nur drei wissenschaftliche Wirkungsstätte hier in Halle. Es kommen hinzu zwei Fraunhofer-Institute, drei Leibniz-Institute, zwei Max-Planck-Institute, eine Max-Planck-Forschungsstelle, die Kulturstiftung des Bundes, ein Helmholtz-Zentrum. Ich könnte noch weiter fortfahren und die Wissenschaftsinstitutionen in der Region aufzählen. Zahlreiche Initiativen sorgen auch für eine Vernetzung dieser wissenschaftlichen Einrichtungen untereinander und mit der Wirtschaft-, Kultur- und Zivilgesellschaft in Halle und ganz Sachsen-Anhalt. Als weithin sichtbares Beispiel möchte ich das 2013 gegründete und als DFG-Forschungszentrum geförderte Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung nennen, in dem der Universitätsverbund Halle-Jena-Leipzig, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und eine Reihe von außeruniversitärer Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die drei Humboldt-Professoren erwähnen, die in den letzten drei Jahren an die Universität gegangen sind. Das könnte jedes Jahr so weitergehen, denke ich. Das zeigt aber, wie gut die Institutionen vor Ort zusammenwirken, weil so ein attraktives Angebot zu machen, um hier hochkarätige Wissenschaftler herzubringen, das ist einfach nötig, hier auch zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken. Die Leopoldina selbst, 1652 gegründet, ist nach einem über 200-jährigen Wanderleben seit 1878 hier in Halle beheimatet. Seit dem Jahre 2008 nimmt sie die Aufgabe einer Nationalakademie wahr, insbesondere bei der Beratung von Politik und Gesellschaft zu wissenschaftlich relevanten Themen in Kooperation mit der Union der Akademien und der Technikakademie Arkatech. Darüber hinaus vertritt die Leopoldina Deutschland in internationalen Gremien, in denen Wissenschaftsfragen diskutiert werden, beispielsweise auch im Kontext von G7 und aktuell momentan G20. Mit diesen neuen Aufgaben fühlt sich die Nationale Akademie der Wissenschaften in Halle und Sachsen-Anhalt sehr wohl. Wir danken dem Land, wir danken der Stadt, dass sie uns aufgenommen haben und dass wir so vertrauensvoll zusammenwirken. Ich bin mir gewiss, dass alle Teilnehmer der Jahresversammlung der DFG einen bleibenden Eindruck von der Lebendigkeit und Vielfalt des Wissenschaftsstandorts Halle gewonnen haben und weiter gewinnen werden. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies wäre die Stelle, an der wir eigentlich ursprünglich Ihr Grußwort, Herr Ministerpräsident, vorgesehen hätten, auf das wir auf keinen Fall verzichten wollen, wo wir aber davor einen Programmpunkt neu einschieben ähm, wollen, von dem wir erst seit einer Woche wissen, dass wir das auch können. Es ist mir eine besondere Freude und auch eine Erleichterung, Ihnen sagen zu können, dass wir nun zunächst die feierliche Übergabe des Leibnizpreises an Frau Dr. Professorin Dr. Britta Nestler nachholen können. Die meisten von Ihnen, auch Frau Wanka und Frau Quante-Brandt, wissen, im März diesen Jahres hat die DFG die Verleihung des Leibnizpreises, den der Hauptausschuss Frau Nestler im Dezember 2016 zugesprochen hatte, sie hat die Verleihung dieses Preises sehr kurzfristig und mit größtem Bedauern auf ausgesetzt. Es waren Vorwürfe gegen Frau Nestler anonym an uns herangetragen worden, die jedenfalls einer sorgfältigen und sehr detaillierten sachlichen und auch rechtlichen Prüfung bedurften. Diese Vorwürfe haben der Prüfung in keiner Weise standgehalten. Sie sind vollständig ausgeräumt. Gleichwohl war es eine traurige, und eine traurige Situation und auch eine bedrückende Zeit. Umso glücklicher macht es uns alle, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft Ihnen, liebe verehrte Frau Nestler, heute in aller Form den Leibniz-Preis verleihen darf. Wir wollen das in diesem festlichen und in diesem öffentlichen Rahmen tun, um Sie zu ehren, um Ihnen jenen Respekt zu zollen, der Ihnen aufgrund Ihrer herausragenden wissenschaftlichen Leistungen Gebührt und schließlich, wenn Sie erlauben, auch um zu zeigen, dass es ein guter Tag für den Leibniz-Preis selbst ist. Holen wir also das nach, was eigentlich schon vor vier Monaten hätte geschehen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie schon mal einer, bei einer Leibniz-Preisverleihung waren, dann wissen Sie, es folgt ein kurzer Film, der die Leibniz-Preisträgerin Britta Nestler porträtiert und dann wird der Preis begründet und verliehen mit allem, was dazugehört, einschließlich des Zuwendungsbescheids. Film ab, bitte. Applaus Wir arbeiten in der computergestützten Materialforschung und entwickeln neue Werkstoffe für die Zukunft und versuchen, Prozesse zu optimieren. Wir haben mal begonnen mit metallischen Legierungen und Gießprozessen in der Herstellung. Mittlerweile, in den letzten zehn Jahren, hat sich unsere Methodik sehr stark verbreitert, sodass wir inzwischen einen ganzen Blumenstrauß aus verschiedenen Anwendungen betrachten können. Das Wesentliche der Forschung ist, dass man mit Höchstleistungsrechnern die Materialmodelle lösen kann und somit große Ausschnitte einer Mikrostruktur auflösen kann, um dann daraus statistische Aussagen zu treffen, was man am Werkstoff verbessern kann oder was man auch an dem Herstellungsprozess bzw. Weiterbearbeitungsprozess verbessern kann. Aus meiner Sicht bewegt sich die computergestützte Materialforschung weiterhin in die Richtung Multiphysik, Multiskalenmodellierung und dann wird der Einsatz eben von Höchstleistungsrechnern immer bedeutender, um diese Komplexität der Modelle dann zu lösen. Also sie dürfen da klatschen. Applaus Britta Nestler, jüngste Professorin Deutschlands bei ihrer Berufung an die Hochschule Karlsruhe vor 15 Jahren, arbeiten die weltweit zu Hunderten zitiert werden, zahlreiche, zahlreiche Preise darunter die Richard-von-Mises-Preis der Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik, der Landesforschungspreis des Landes Baden-Württemberg, mehrere Rufe, die an Frau Nestler ergangen sind, die sie abgelehnt hat. Schon das ist eine nur sehr ausschnitthafte Auflistung, die zeigt, Frau Nestler gehört heute zu den, größten, zu den großen Ausnahmetalenten, den größten ihres Faches und zwar weltweit. Wir ehren mit ihr heute eine der besten Simulationsforscherin unserer Zeit, die das Feld der computergestützten Materialforschung in den letzten anderthalb Jahrzehnten entscheidend entwickelt, geprägt, vorangetrieben hat. Auch deshalb, weil sie in ihrer Forschung, die sie seit dem Jahre 2009 am Karlsruher Institut für Technologie betreibt, weil sie mit ihrer Forschung konsequent Erkenntnis erkenntnisgeleitete und anwendungsorientierte Forschungsperspektiven aufeinander bezieht und damit beide Seiten dieses Bezugs- und Spannungsfeldes gleichermaßen befruchtet. Von den zahlreichen Beiträgen und Leistungen Frau Nestlers hat der Nominierungsausschuss für den Leibniz-Preis dabei in Sonderheit drei hervorgehoben. Erstens es gelang Frau Nestler schon in jungen Jahren mit der Formulierung quantitativer Phasenfeldansätze für mehrkomponentige Systeme eine ganz wesentliche methodische Neuerung, die den Weg gebahnt hat für die Anwendung entsprechender Methoden in der Werkstoffentwicklung. Zweitens hat sie grundlegende Beiträge zum Umgang mit drei Phasengrenzen sowie zur stringenten Abbildung von diffusen, Grenzflächen auf scharfe Grenzflächen geleistet. Ihre diesbezüglichen Arbeiten sind heute zentrale Referenzpunkte der internationalen Forschung. Und drittens hat Frau Nestle ihre Expertise auch bei der Anwendung ihrer Methoden in den Ingenieurwissenschaften unter Beweis gestellt, insbesondere im Kontext einer integrierten, computergestützten Materialentwicklung und Materialforschung, einem Feld, in dem sie heute Dank Ihrer mikrostrukturbasierten Simulationsmethoden eine Schlüsselstellung einnimmt. Ihre Arbeiten grafen dabei immer weit auch über die Werkstoffentwicklung im eigentlichen Sinne hinaus. Meine Damen und Herren, mit Ihren Studien setzt Frau Nestler seit Jahren Maßstäbe in der computergestützten Materialforschung. Immer wieder hat sie hier neue Wege und Richtungen gewiesen und gebahnt, Wege und Richtungen, die weithin sichtbar sind. In Anerkennung dieser Leistungen erhalten Sie, verehrte Frau Nestler, heute den Leibnizpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit unser aller und meinen persönlichen herzlichsten Glückwünschen. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Und Frau Banker. Sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Prof. Hacker, liebe Bundesministerin und Sachsen-Anhalterin, Prof. Wanka, liebe Johanna, sehr geehrte Frau Senatorin Professor Quante-Brandt, sehr geehrte Frau Stange, lieber Herr Willingmann, Herr Oberbürgermeister, verehrte Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis. Sie sind Multiphysikerin. Bei mir hat es nur zur Monophysik gereicht. Deswegen umso größeren Respekt vor dem, was ich heute nach so vielen Jahren Abstand zu meinem Studium wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen würde. Nicht deswegen bin ich in die Politik gegangen, aber man kann durchaus auch Physik da ganz gut gebrauchen. Ich werde zumindest den heutigen Abend und Ihre hervorragende Auszeichnung, sehr geehrte Frau Nestler, dazu nutzen und dafür nutzen, nachzuarbeiten, damit ich auch verstehe, wofür Sie das alles bekommen haben. Teile haben wir ja schon hier erlebt. Man kann sich auch vieles vorstellen, aber es ist eine große Freude, dass das hier in Halle in Sachsen-Anhalt passiert ist und dass Sie zu Recht diesen Preis heute hier entgegennehmen konnten. Ich begrüße Sie ganz herzlich auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister hier in Sachsen-Anhalt in der wunderbaren Leopoldina, auf die wir stolz sind und die seit 1878 hier schon ihren Sitz hat. Sie ist ja älter, wie wir wissen. Diese Nationale Akademie hat aber, denke ich mal, zu Recht auch eine Symbolbedeutung für uns alle, denn sie war eine der wenigsten, wenigen Institutionen, die auch über den eisernen Vorhang und die Spaltung Deutschlands hinweg diese Kulturnation und Wissenschaftsnation Deutschland zusammengehalten hat. Und deswegen ist es auch wichtig an dieser Stelle, Ihnen als Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft dafür zu danken, dass Sie oder diejenigen, die sozusagen in den Stapfen vor ihnen wissenschaftlich unterwegs waren, auch dieses mit aufrecht erhalten haben und dafür gesorgt haben, dass es dann einen Neustart mit der Wiedervereinigung auch geben konnte als Nation mit dieser Nationalen Akademie auch an diesem Standort und dass wir heute sagen können, dass wir wissenschaftlich zusammengewachsen sind, dass wir sehr gut von allen Programmen und Förderungen und auch wissenschaftlichen und politischen Begleitungen partizipiert haben, auch gerade in den neuen Bundesländern. Wir wären längst nicht so weit und hätten das nicht vorzuweisen, was wir heute Ihnen auch präsentieren können. Allein 500 internationale Kooperationen unserer Universitäten und Hochschulen weltweit sind dadurch auch möglich gewesen und sind auch die ganzen Jahre hinweg entsprechend von Ihnen auch flankiert worden. Sie waren das letzte Mal, lieber Herr Strohschneider, 1993 in Halle mit der Jahrestagung. Und es hat 24 Jahre gedauert, dass Sie jetzt wieder hier sind. Darüber freuen wir uns auch. Damals hatten wir diese wunderbare Einrichtung noch nicht hier. Und ich denke, wer das hier alles auch für sich erschlossen hat, der weiß, dass diese Entscheidung richtig war und gut war und dass wir auch seitens des Landes mit dem Bund gemeinsam dafür gesorgt haben, dass die Leopoldina hier einen richtigen Standort hat und sich hier wohlfühlen kann. Professor Hacker hat es ja schon bestätigt. Ich möchte vielleicht in meinem Grußwort nur noch darauf hinweisen, dass wir in der Politik auf ihre dauerhafte Begleitung angewiesen sind und auch angewiesen bleiben. Jeder hat sein Feld. Wir sind ja im 500. Jahr der Reformation und wir kennen auch die Zwei-Regimenter-Lehre oder die Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers, sodass es also durchaus auch die beiden Ethiken gibt in der Verantwortung, aber auch in den Grundlagen einer Weltanschauung, diese miteinander auch verbunden bleiben aber jeder sozusagen in seinem Zuständigkeitsbereich natürlich die Federführung hat, aber man ist aufeinander verwiesen. Sie, was die Setzung politischer Rahmenbedingungen anbelangt, damit Freiheit von Forschung und Lehre, so wie es im Grundgesetz steht, auch wirklich dauerhaft praktizierbar ist und bleibt, dass das nicht selbstverständlich ist, das können wir jeden Abend in den Nachrichten sehen oder weltweit auf diesem Globus abgreifen als Information. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir auch Politikberatung benötigen, gerade in den Bereichen, wo es um Innovation, Zukunft, Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit geht. Zwar alles Schlagworte, die sehr abstrakt klingen, aber wenn man dann vor einem Landes- oder Bundeshaushalt, wie das bei Johanna Wanker der Fall ist, sitzt und die Schwerpunkte setzen muss, im Sinne auch der begrenzten Ressourcen und der richtigen Einsatzmöglichkeit für die Möglichkeiten, die wir haben, die der Steuerzahler ja auch mit harter Arbeit arbeitet und erwartet, dass da eine Rendite rüberkommt, dann weiß man, dass wir natürlich an den Ergebnissen gemessen werden, dass aber in diesem Zusammenhang Grundlagenforschung und auch diese Freiheit von Forschung und Lehre eben Voraussetzung dafür ist, dass dann auch angewandte Forschung erfolgreich ist und möglichst auch viel zum Wohlstand und zum entsprechenden Entwickeln einer Gesellschaft beitragen kann. Und deswegen danke ich bei all oder für all die Dinge, die Sie auch für das Land Sachsen-Anhalt, auch für die anderen Bundesländer, in Teilen sprechen ja noch die Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Landesregierungen, Ihre Grußworte, aber ich kann das schon stellvertretend sagen, Dankeschön für das, was Sie beitragen an der Entwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wir wissen gerade in Zeiten wie jetzt, dass wir... Deswegen auch nicht nur aufeinander angewiesen sind, dass wir das bewältigen, was an Komplexität auf uns zukommt, sondern dass wir uns auch gegenseitig stärken müssen bei den Entscheidungsprozessen, die nicht immer einfach sind, aber wo wir zumindest mit einer wissenschaftlichen, ja, Schwerpunktsetzung beziehungsweise Richtigkeit, was die erwarteten Effekte anbelangt, uns auf einem guten gemeinsamen Wege fühlen müssen. Ansonsten, wenn Sie noch einen guten Ausklang für diese Wissenschaftswoche haben wollen in Sachsen-Anhalt. Ich kann Ihnen unter anderem nicht nur Geburts- und Sterbeort Martin Luthers in Eisleben oder seinen Schulort in Mansfeld und in Magdeburg empfehlen, sondern auch die große Weltausstellung, die in der Lutherstadt Wittenberg derzeit stattfindet, die nationale Ausstellung 95 Schätze, 95 Menschen, wo gerade bei den 95 Menschen Personen mehrheitlich aus der Wissenschaft zum Zuge kommen, die in ihrer Rezeption und Auseinandersetzung mit der Reformation und mit Martin Luther auch ihre wissenschaftliche Bestärkung in ihrem Leben gefunden haben, so unter anderem auch Lise Meitner. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute Jahrestagung, alles Gute und warten Sie nicht wieder 24 Jahre, bis Sie hierher zu uns kommen. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Strohschneider, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich begrüße meine Kolleginnen, Frau Quante Brandt und Frau Stange und meinen Kollegen Herrn Willigmann, Herr Hacker natürlich als de facto äh, Gastgeber. Ich freue mich auch, dass der Bundestag heute vertreten ist, dass zwei Abgeordnete, die sich nicht nur mit den gleichen Positionen, aber schon seit vielen Jahren um Wissenschaft in Sachsen-Anhalt äh, bemühen, das äh, sind Herr Christoph Bergner und Frau äh, Petra Sitte und äh, liebe Generalsekretärin Frau Zwoneck. Lutherjahr, Reformationsjahr, wenn ich in Sachsen-Anhalt bin und äh, die Ehre habe mit dem Ministerpräsidenten irgendwo zu reden, vermeide ich es tunlichst, über Luther zu sprechen, weil er so ein absoluter Luther-Fan ist. Und das war heute eine Kurzfassung. Also das letzte Mal, habe ich staunend zugehört, was er alles über den Hund von Luther wusste und deswegen nicht Luther, sondern ich fange mal an mit Einstein. Einstein, Einstein hat gesagt, nichts in der Welt wird so gefürchtet wie der Einfluss von Männern, die geistig unabhängig sind. Er hat damals auf die Wissenschaft angespielt. Ich glaube, in heutigen Zeiten, Fake News, mag sich mancher auch vor Männern fürchten, deren geistige Unabhängigkeit sich weit weniger aus wissenschaftlicher Erkenntnis speist. Und das hat <lacht> Und ich glaube, wir sind alle mehr als überrascht, wenn ich an die letzten Jahrestagungen denke, was sich in so kurzer Zeit verändert hat was sich in so kurzer Zeit verändert hat, dass Dinge, die wir als Standards, als gängig, als unumstößlich in westlichen Demokratien angesehen haben, dass das hinterfragt wird, dass plötzlich ganz andere Töne zu hören sind. Und da ist natürlich das Thema Wissenschaftsfreiheit als ein ganz wesentliches Merkmal von demokratischen Gesellschaften. Und jetzt hinterfragt wird ein Punkt, über den viel diskutiert wird in Talkshows, in Reden und anderem. Und ich glaube, das ist auch zwingend notwendig. Und ich freue mich deswegen auch, lieber Herr Strohschneider, auf den angekündigten Impuls zu, äh, zur Freiheit und Verantwortung von Wissenschaft in Zeiten populistischer Bedrohung und bin gespannt, was Ihre Intentionen heute in dieser Rede sind. Ich freue mich über den Ort, weil dieses Gebäude ist, was nicht immer gelingt, wunderbar restauriert und äh, Halle ist ein Ort, es wurde von Herrn Hacker gerade äh, noch mal kurz illustriert, welche Wissenschaftsinstitutionen hier in Halle zu finden sind. Aber wenn man es unter historischen Aspekten sieht, dann ist natürlich die Universität eine der ältesten Universitäten Deutschlands und jetzt 200 Jahre seit der Vereinigung, des Jubiläum der Vereinigung der Universitäten Halle und Wittenberg und eben die Leopoldina als die älteste Akademie. Und Herr Haseloff hat es angesprochen. Alle die, die aus den alten Bundesländern sind, können sich wahrscheinlich kein Bild davon machen, was diese Akademie zu DDR-Zeiten für eine Bedeutung hatte. Das war ein Ort, an dem natürlich auch die Stasi war, aber an dem man über Dinge gesprochen hat, die man sonst nicht diskutieren konnte. Es war doch ein kleines Stück, auch ein geschützter Raum. Und mein Mann hat äh, gerade einen äh, Festvortrag äh, vorbereitet für das 65-jährige Jubiläum von Johannes Jan aus Gerlangen und hat bei der Vorbereitung seine alten Aufzeichnungen gefunden. 1987, also vor der friedlichen Revolution, hat Professor Jahn hier vorgetragen und natürlich war, war er da und hat mitgeschrieben. Das sind Dinge, die sind wichtig und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir damals bei der Diskussion dann, als war ja eine lange Diskussion, was wird die Nationale Akademie, aber ich glaube, mit der Tradition und äh, mit der Aktualität ist es sehr schön, dass die Entscheidung hier für Halle, für die Leopoldina gefallen ist. Wissenschaftsfreiheit, das ist Oberstes Grundprinzip, bei uns hat Wissenschaftsfreiheit Verfassungrang. Das heißt, auch für jeden Wissenschaftspolitiker ist klar, dass dieses Prinzip verstanden werden muss, jedenfalls aus meiner Sicht, als die individuelle Freiheit des Forschenden, als konstruktiver Diskurs mit der Gesellschaft in einer Hochschulautonomie als institutionelle Freiheit. Und äh, Ward-Markel hat das mal sehr schön ausgedrückt, er sagte, die Wissenschaft kann der Politik nur dienen, wenn sie ihr nicht zu Willen ist. Das können, glaube ich, alle unterschreiben in diesem Raum. Und trotzdem möchte ich sagen, wenn man über Wissenschaftsfreiheit diskutiert und wenn es Demonstrationen gibt und sich engagiert für Wissenschaftsfreiheiten in anderen Ländern, dann müssen wir uns aber immer bewusst sein, dass, wie eben geschildert, es Maxime der Wissenschaftspolitik sein muss, diese Freiheit zuzulassen, dass wir aber uns auch darüber im Klaren sein müssen, dass Politik natürlich Einfluss hat. Politik hat Einfluss auf Wissenschaftsfreiheit. Politik hat Einfluss, denn keine Wissenschaft ist möglich ohne die finanziellen Ressourcen und welche Ressourcen und ob die zur Verfügung gestellt werden, sind politische Entscheidungen und die beeinflussen natürlich die Möglichkeiten der Forschung, aber eben auch die Themenwahl. Und damit meine ich nicht mal extreme Themen wie zum Beispiel damals der Versuch von Joschka Fischer als Umweltminister. Insulinherstellung in Deutschland zu verhindern, was heute nur noch eine Anekdote ist, aber auch die Tatsache, dass wir im letzten Koalitionsverhandlungen und wahrscheinlich auch im September wieder über Themen diskutieren werden, die man in Deutschland nicht haben will. Und ich finde, meine Maxime ist, es muss Technologie offen sein. Es muss Technologie offen sein und es darf keine Verbote geben. Aber auch wenn man sagt, keine Verbote, ist die Frage, wie kommt man zu den Entscheidungen, zu den Prioritäten, zu den Schwerpunkten, die Politik ja setzt, für gewisse Themenbereiche mehr Geld zur Verfügung zu stellen, Großforschungsanlagen zu bauen, nicht zu jedem Thema, sondern Auswahlen treffen zu müssen. Und deswegen glaube ich, dass diese Entscheidungen, da haben wir sehr viel auch Erfahrung gesammelt, in den letzten Jahren wissenschaftsgeleitet sein müssen. Aber wissenschaftsgeleitet heißt nicht absolute Objektivität, weil Wissenschaftler haben gewisse Fächer, haben auch gewisse Sympathien, ähm, einfach durch das Verständnis ihrer Fachkultur. Und deswegen glaube ich, ist die Frage, wie kann man es möglich objektiv machen, etwas, worum wir immer wieder neu ringen müssen, auch in unserem Land, wo wir es als grundgesetzliche Freiheit natürlich verankert haben und natürlich nicht in die individuelle Freiheit des Einzelnen eingreifen. Und natürlich findet die Forschungsfreiheit dort ihr Ende, wo die Unantastbarkeit der Menschenwürde gefährdet ist. Und dieses Spannungsfeld, wo geschieht das und welche Möglichkeiten räumt man ein, da spielen die Empfehlungen der Leopoldina für uns in der Politik eine sehr, sehr große Rolle. Und eine der nächsten Empfehlungen wird sich das macht, glaube ich, die Ethikkommission mit Robotik und äh, mit diesen Möglichkeiten beschäftigen. Aber wir sind sehr dankbar über die Empfehlungen der Leopoldiner, die uns dann auch in politischen Auseinandersetzungen helfen, die breit getragen werden. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein schönes Zeichen, dass wir heute die DFG-Jahrestagung hier bei der Leopoldina haben. Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich auch die Art und Weise, wie man publiziert, welche Möglichkeiten, welche Chancen man hat. Und wir haben vor kurzem lange Diskussionen über das Urheberrecht, welche Rechte und Freiheiten werden der Wissenschaft eingeräumt. Ziel war, ein zukunftsfähiges und wissenschaftsadäquates Urheberrecht zu schaffen, wo also die technischen neuen Möglichkeiten dann auch entsprechend nutzbar gemacht werden müssen und was praktikabel sein muss. Und Sie haben ja alle äh, die Diskussion mitbekommen. Für mich waren immer die roten Linien, kein Vorrang vor Verlagsangeboten und Pauschalabrechnung, alles andere ist nicht realistisch und wir haben es im Kabinett uns dann verständigt, aber dann gab es lange Diskussionen im Parlament, das hatten wir auch 2013, als es um das Zweitverwertungsrecht ging und es gab auch einen ausgeprägten Lobbyismus. Und was die Verlage zum Teil annonciert oder geschrieben haben, wir können ja über Fake News reden, aber das waren welche und trotzdem, waren die Sympathien sehr unterschiedlich verteilt und dass es uns in der letzten, in der letzten ähm, Sitzungswoche gelungen ist, dieses Gesetz dann zu verabschieden. Das ist ein großer Erfolg, das ist das, worauf die Wissenschaft gewartet hat und das wir jetzt haben für fünf Jahre ist für mich kein Problem, fünf Jahre und ähm, in der Zeit werden sich auch mit den digitalen Möglichkeiten, was Abrechnung und anderes Begriff, noch vieles Neues ergeben. Aber ich sage das an der Stelle, weil wir müssen natürlich in der Politik eine Balance, die Balance zwischen den berechtigten Interessen der Verlage, die natürlich auch in schwierigen Situationen sind, dadurch, dass sie ihre Geschäftsmodelle verändern, dass klassisch das nicht mehr so funktioniert, aber auf der anderen Seite auch das, was wir in der Wissenschaft brauchen, auch durch die Digitalisierung und durch die Notwendigkeit, international wettbewerbsfähig zu sein. Und ich sage das zum Urheberrecht, um mich zu bedanken. Um mich zu bedanken bei vielen hier im Raum. Ganz besonders bei Ihnen, Herr Präsident, denn die Verlage haben sich sehr viel Mühe gegeben, nicht nur mit den Annoncen. Also das war im Wochentakt äh, im Parlament bei allen Abgeordneten und äh, Wissenschaft ist immer oftmals etwas langsamer und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu fein an solchen Stellen. Und dass es dann aber in der Schlussphase ganz viele, ganz viele aus der Wissenschaft sich die Mühe gemacht haben und sich gekümmert haben um ihre Abgeordneten und eben auch geschrieben haben, ob nur die Allianz der Wissenschaften und andere. Das war die Basis dafür, dass es noch funktioniert hat. Und deswegen ist das etwas, glaube ich, wo wir uns gemeinsam heute darüber freuen können, weil das ein ganz wichtiger Punkt auch für die nächsten Jahre von den Rahmenbedingungen ist. Hochschulpakt, das ist das, was viele betrifft, besorgt. Wir kämpfen dafür, dass der Hochschulpakt, dass die Gelder im System bleiben und dass wir darüber entscheiden, in welcher Art und Weise sie den Hochschulen zugutekommen. Wir haben es jetzt in unserem Programm festgelegt und deswegen ist es an der Stelle wichtig, dass man sozusagen dort mit einer gewissen Sicherheit damit rechnen kann, dass nur ungefähr zwei Milliarden jährlich in die Hochschulen fließen werden. Und ich glaube, das ist auch ein Signal, was wichtig ist, um Verlässlichkeit, die sie brauchen, um diese auch über Wahlzeiten und all die Diskussionen darüber hinaus zu haben. Und ich glaube, Verlässlichkeit, das haben wir im Bund in den letzten Jahren von unserer Seite ganz deutlich gezeigt. Und wenn ich den Haushalt ansehe in diesem Jahr, wir haben in der Legislaturperiode über 27 Prozent Steigerung, von einem hohen Niveau nochmal 27 Prozent. Das heißt, wir haben in diesem Jahr einen Rekordhaushalt über 17,6 Milliarden Euro. Und davon, deswegen sage ich es, 17,6 Milliarden sind 400 Millionen Euro für die DFG-Programmpauschale sind 300 Millionen Euro im Jahr für die Exzellenzstrategie und natürlich 1,2 Millionen Euro Förderung für die DFG, nur Bundesanteil. Das sind nur die Bundessummen. Das heißt, von dem Etat meines Hauses stellen wir der DFG 11 Prozent des gesamten Etats zur Verfügung und die Größenordnung ist jetzt mit dem Länderanteil von mal 1,3 Milliarden 2005 auf zweieinhalb Milliarden gewachsen. Das heißt, es ist also eine wirklich große Summe und auch diese Summen veranschaulichen die Bedeutung der deutschen Forschungsgemeinschaft und deswegen ist es ganz wichtig, dass die DFG sich für Wissen, also für wissenschaftspolitisch wichtige Entscheidungen einsetzt. Zum Beispiel etwas, was ein Dauerthema ist, was uns gerade, Eva Quante-Brandt und mich sehr interessiert. Das ist die Frage der Gleichstellung in der Wissenschaft. Und das ist ja auch wieder ein Thema hier bei dieser Jahrestagung gewesen. Und ich glaube, dass wir das Professorinnenprogramm jetzt auf dem sicheren Weg zur Weiterführung haben, ist etwas, was unterstützt. Aber der entscheidende Punkt für Gleichstellung in der Wissenschaft, glaube ich, ist vor Jahren durch die DFG-Standards, durch die Anforderungen. Das hat ganz viel in der Szene bewegt. Und ich denke auch, das Tenure-Track-Programm wird vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass junge Frauen, die noch ein bisschen stärker auf Sicherheit orientiert sind äh, als äh, vielleicht die zugehörigen Männer, äh, dass das Tenure-Track-Programm diese Sicherheiten bietet, die gebraucht werden. Und wenn Verantwortung in gewissem Maße die Schwester der Freiheit ist, dann ist das Thema wissenschaftliches Fehlverhalten ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, für die Akzeptanz, für das Vertrauen in die Wissenschaft ist es klar und es ist wichtig, dass Fehlverhalten geahndet wird, streng geahndet wird. Aber es zählt auch zur Verantwortung dass die, die davon Betroffenen sind, vor falschen Anschuldigungen und vor allen Dingen vor der Stigmatisierung sozusagen geschützt werden. Und wir haben uns unterhalten, Frau Nestler, und das ist ja nicht der einzige Fall. Also wenn ich denke, Ursula von der Leyen, über ein halbes oder dreiviertel Jahr in so einer, ähm, in so einer Situation zu sein, das ist eine psychische Belastung. Und dass wir dann noch akzeptieren, dass die Beweislast umgekehrt wird. Das glaube ich, können wir nicht einfach so hinnehmen. Und ich weiß, dass man sich in der DFG, in der Wissenschaftsszene viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Aber ich glaube, die Frage, was machen wir, wenn jemand beschuldigt wird? Wie schützen wir ihn, solange wie sozusagen die Entscheidung und die Bewertung nicht gefallen ist? Das ist für mich noch einmal ein Thema, wo wir noch nicht die glücklichste, den glücklichsten Weg gefunden haben, damit umzugehen. Und deswegen ist das etwas, wo ich mir auch wünsche, dass wir darüber noch diskutieren. Und das kann man nicht politisch verordnen, das muss sehr stark auch aus der Wissenschaft resultieren. Die DFG ist mittlerweile der größte Forschungsförderer neben Bund und Wirtschaft geworden und er bietet, die DFG bietet den Wissenschaftlern die Möglichkeit, neben der Grundfinanzierung, die man erwartet, die Freiheit zu haben, Dinge anzugehen, Forschung zu betreiben, möglichst unbehelligt von sehr schwierigen Antragsszenarien. Und ich glaube, dass die DFG in unserem gut ausbalancierten Gesamtsystem gut aufgestellt ist. Verbesserungspotenzial gibt es immer, das gibt es auch an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass die DFG ein Garant ist dafür, dass wir auch bei der Wissenschaft in Deutschland in Zukunft eine sehr dynamische Entwicklung haben können. Und ich möchte mal mich an dieser Stelle bedanken und einige wenige Zahlen nennen. Circa 20.000 Entscheidungsverfahren wurden letztes Jahr abgeschlossen. 20.000 ist eine unglaubliche Leistung für 14.000 Gutachterinnen und Gutachter. 1.000 Mitglieder der Fachkollegien waren daran beteiligt und die schriftlichen Stellungnahmen von einer Größenordnung von 22.000, verdeutlichen den enormen Aufwand. Und deswegen Dank, Dank für alle, an alle, die hier beigetragen haben, insbesondere auch an die Geschäftsstelle, an die Mitarbeiter. Und ich möchte schließen mit einem Zitat eines Professors für Soziologie, habe ich vor kurzem in der FAZ gelesen, einen sehr interessanten Artikel. Und er sagt, Vielleicht ist der entscheidende Beitrag der Wissenschaft für die moderne Gesellschaft einen Raum der Abweichungsverstärkung anzubieten. Sie versorgt die Gesellschaft nicht nur mit Antworten, sondern auch mit den richtigen Fragen. Sie gibt sich nicht mit dem Wissen zufrieden, das in der Gesellschaft überall anfällt. Und in diesem Sinne wünsche ich der DFG, dass sie auch künftig freie Räume schaffen und kluge Entscheidungen treffen möchte. Zum Wohle von uns allen. Danke. Sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Professor Hacker, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Banker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Haseloff, sehr geehrter Herr Bürgermeister Wiegand, liebe Frau Svonik, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute hier die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz überbringen zu dürfen. Zuallererst möchte ich aber erst äh, Frau Professor Nestler gratulieren. Ich bin ausgesprochen froh, dass diese für Sie doch auch, da doch relativ lange Zeit am Ende. Es war eine kurze Zeit, in der nur überprüft werden musste. Aber Sie mussten aushalten, dass anonyme Vorwürfe gegen Sie vorgebracht worden sind, kurz vor Toresschluss. Wenn jemand etwas wirklich hätte vortragen wollen, hatte er viele Gelegenheiten. Vorher hätte er, ge hätte er haben können. Er hat es aber so. Es ist aber so konstruiert, dass es dann doch für Sie und für alle Beteiligten in eine ganz schwierige Situation gerauscht ist. Und ich bin ausgesprochen froh, dass die DFG so gute und verlässliche Prüfverfahren hat, das völlig ausgeräumt werden konnte, das, was gegen sie anonym vorgetragen worden ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich mich auch Frau Wanka anschließen. Ich glaube, man muss noch mal genau gucken, welche Verfahren kann man eigentlich entwickeln, um gerade gegen solche anonymen Vorwürfe und im Zuge der Digitalisierung und auch der Nutzung des Internets kann das natürlich alles wesentlich breiter gestreut werden. Wie können wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor schützen, weil wir sie am Ende ja... Brauchen. Wir wollen Ihre Erkenntnisse, wir wollen Ihnen die Preise geben, weil es Preise sind, die neue Erkenntnisse schaffen, die Mittel freisetzen, die Profile mit herausbilden. Also insofern, ich bin richtig froh, dass Sie das gut durchgestanden haben, dass Sie das alles verarbeitet haben und sich jetzt hoffentlich mit großer Freude in neue Erkenntnisse hineinstürzen werden, die uns allen sehr, sehr zugutekommen. Alles, alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ja, es ist schon viel über den Ort, über die Martin-Luther-Universität, über die Leopoldina gesagt worden, überhaupt über den Forschungsstandort in Sachsen-Anhalt. Ich kann dem nur beipflichten und ich finde es auch ganz großartig. Wir waren ja mit dem Wissenschaftsrat jetzt hier, jetzt sind wir mit der DFG hier. Es ist einfach immer wieder schön, hier anzukommen und es ist für mich auch immer wieder ein bisschen ein Stück zurückkommen, weil auch meine Tochter hier studiert hat und ich freue mich immer, wenn ich hier wieder herkomme und einfach auch sehe, wie sich das eine um andere immer auch weiterentwickelt. Und das ist äh, doch, glaube ich, eine große Verbundenheit, die wir eben doch. Jetzt miteinander leben, Ost und West. Ich glaube, die Fragen wandern immer mehr in den Hintergrund und das ist auch aus meiner Sicht richtig gut so. Und wenn man die ganzen Forschungsinstitute, die ja Herr Haseloff aufgezählt hat, hier mal äh, zu, zugrunde legt, was sich hier alles entwickelt hat, dann ist das großartig und dann ist das für die gesamte Republik großartig, dass wir jetzt so breit verstreut überall Wissenschaft und Forschung auch haben, was für uns alle, glaube ich, von großer Bedeutung ist. Aber nun zu Thema. Ich habe mein Thema ein bisschen fokussiert auf die Frage Chancengleichheit und Wissenschaft und Forschung. Ich habe mal gedacht, ich versuche das jetzt nochmal auch von dieser Seite aus, das Thema, das ja jetzt für die DFG-Tagung auch zugrunde gelegt worden ist, das auch für mich noch einmal ein bisschen zu beleuchten. Ich glaube, es besteht überhaupt gar kein Zweifel daran, dass es nach wie vor noch einen großen Handlungsbedarf gibt, nämlich die Karrierechancen von Frauen gleichziehen zu lassen mit den Karrierechancen von Männern in der Wissenschaft. Das heißt die Frage des gleichberechtigten Zugangs zu Spitzenpositionen. Ich denke, dieses Thema ist eins, mit dem wir uns noch länger und auch noch weiter auseinanderzusetzen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, insofern freue ich mich sehr, dass die DFG sich dieses Thema Offenheit und Vielfalt im Wissenschaftssystem so zum Thema genommen hat. Und das ist eben an dieser Stelle auch das wichtige Thema von Chancengleichheit und Diversity als wesentliche Erfolgskriterien des Wissenschaftsstandorts Deutschland auch herausgegriffen hat. Wenn man sich anguckt, Bund und Länder geben gerade durch die kontinuierliche Bereitstellung der Datengrundlage zu den Frauenanla Frauenanteilen in der Wissenschaft ein ganz, ganz wichtiges und wesentliches Fundament. Sie geben uns die Möglichkeit, sachgerecht darüber zu diskutieren, sachgerecht festzustellen, welche Verbesserungen zur Geschlechtergerechtigkeit noch erforderlich sind. Ich will es mal etwas platter sagen. Am Ende kann man natürlich durch die Zahlen auch noch immer ein bisschen Druck auf dem Kessel halten, nämlich dafür, dass weitere Veränderungen auch erforderlich sind. Bund und Länder verbinden die Förderung von Wissenschaft und Forschung zudem schon seit vielen Jahren mit der Forderung, bessere und gerechtere Strukturen für Frauen im Wissenschaftssystem zu erreichen. Ein besonderes, wichtiges Instrument ist dabei der Pakt für Forschung und Innovation, mit dem wir Strukturveränderungen für Frauen bei den großen Forschungsorganisationen und der DFG mit einer Sogwirkung für das gesamte Wissenschaftssystem erreichen wollen. Wir verbinden die jährlichen Mittelaufwüchse des Paktes mit der Verpflichtung der Forschungsorganisationen, sich konkrete, ambitionierte Ziele für die Gewinnung von weiblichen Nachwuchs- und Führungskräften zu setzen. Nicht ganz zufällig fordern auch unsere jüngsten Förderprogramme, wie die Exzellenzstrategie und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Konzepte und Umsetzungsstrategien zur Verbesserung der Chancengleichheit bei der Antragstellung. Wir hatten eine kleine Malesse bei der innovativen Hochschule. Das muss man nun fairerweise einräumen. Die Daten unserer Erhebung zeigen, es gab in den letzten Jahren Verbesserungen in einigen Bereichen, wenngleich wir bei weitem noch nicht zufrieden sein können. Die Hälfte aller Studierenden sind, und Studienanfängerinnen und Studienanfänger sind Frauen und das schon seit über 20 Jahren. Das ist ausgesprochen gut. Ebenso die Tatsache, dass rund 44 Prozent aller promovierenden Frauen sind. Wie kann es dann aber sein, dass noch nicht einmal jede vierte Professur mit einer Frau besetzt ist? Mit jeder Karrierestufe gehen dem Wissenschaftssystem Frauen verloren, sodass ihr Anteil auf der höchsten Qualifikationsstufe in manchen Bereichen oft verschwindend gering ist. Das ist ja nicht nur im Wissenschaftsbereich so. Für mich, die ich ja auch Gesundheitssenatoren bin, begegnet mir dasselbe Phänomen im Gesundheitsbereich. Wenn ich in einer Runde von Chefärztinnen und Chefärzten sitze, dann sitzt dort meistens keine Frau. Also ich sitze da und dann sitzen da viele Frauen, aber es sitzt keine Chefärztin dort und da muss man einfach sagen, das kann und darf nicht der Regelfall bleiben und das finde ich unter Gerechtigkeitsaspekten und unter Qualitätsaspekten ehrlich gesagt unerträglich und das kann aus meiner Sicht nicht so bleiben. Insofern ist mein persönliches Ziel, dass man mindestens 40 Prozent der Führungspositionen in Wissenschaft und zwar im Sinne einer konsequenten Anwendung des Prinzips der besten Auslese und nicht etwa entgegen dieses Prinzips, so wie es ja leidlich manchmal auch vorgetragen wird, uns als Ziel zu setzen ist. Denn es kann mir ehrlich gesagt keiner weismachen, dass die Gene für Führung und Leitungskompetenz ausschließlich auf dem Y-Chromosom zu finden sein können. Ich glaube, wir müssen dafür Sorge tragen, mehr Sorge tragen, dass Frauen auch dort ankommen können und auch ankommen wollen. Auch das möchte ich an dieser Stelle mit gesagt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das erfolgreiche Professorinnenprogramm von Bund und Ländern hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass die Entwicklung zumindest in die richtige Richtung geht. Wir haben deshalb in der GWK einstimmig entschieden, das Professorinnenprogramm fortzusetzen und arbeiten derzeit an der Umsetzung. Das Programm nimmt allerdings in seiner bisherigen Konzeption nicht die sogenannte Leaky Pipeline in den Blick, die den Ausstieg zu vieler promovierter Frauen aus dem Wissenschaftssystem nach ihrer Promotion beschreibt. Wir sind daher Überlegungen aus den Hochschulen und aller Fraktionen im Deutschen Bundestag sehr sympathisch, das Professorinnenprogramm aufzustocken und dahingehend weiterzuentwickeln, dass es auch für Quali Qualifikationsstufen neben und vor der Professur geöffnet wird. Noch dürfte es etwas schwerer werden, den hierzu erforderlichen Konsens zwischen Bund und Ländern herzustellen. aber wir sollten daran weiter gemeinsam arbeiten. Ich glaube trotzdem, dass wir auch noch andere und weitere Instrumente in den Blick nehmen müssen, um die sogenannten Lecks in der Pipeline zu stopfen. Die DFG hat mit der Erarbeitung und Umsetzung von forschungsorientierten Gleichstellungsstandards und dem Gleichstellungsmonitoring Maßstäbe gesetzt. Morgen wird in der DFG-Mitgliederversammlung über deren Weiterentwicklung sowie ein qualitatives Gleichstellungskonzept beraten werden. Es werden auch Überlegungen angestellt, die berufliche Phase vor der Professur stärker in den Blick zu nehmen. Ich begrüße dieses sehr, da die DFG mit ihrem eingeschlagenen Weg, ihren eingeschlagenen Weg weiter beschreitet und auch künftig Treiberin für Geschlechtergerechtigkeit sein möchte. Alle Organisationen des Wissenschaftssystems sind gefordert, Gleichstellung als Leitungsaufgabe zu verankern, ihre gleichstellungspolitischen Ziele noch ambitionierter zu formulieren und sie schneller und konsequenter als bisher umzusetzen. Das Kaskadenmodell darf nicht als reines Rechenmodell angelegt werden, sondern es muss noch mehr als Instrument zur Potenzialentwicklung von Frauen in Leitungsfunktionen eingesetzt werden. Die durchaus vorhandenen Möglichkeiten in der Personaldynamik großer Einrichtungen, die sich durch Pensionierung, Fluktuation, Personalaufwüchse bieten, müssen zukünftig stärker genutzt werden. Und ich meine, wir sollten alle maßgeblich uns für diesen Kulturwandel im Wissenschaftssystem aktiv einsetzen, denn das wird der Wissenschaft insgesamt nur gut tun. Auch die Politik muss ihren Teil zur Mehrgeschlechtergerechtigkeit beitragen. So müssen wir insbesondere die Hochschulen noch besser dabei unterstützen, dass sie für Frauen und Männer verlässliche Arbeitsbedingungen und familienfreundliche Strukturen ausbauen können. Erstrebenswert wäre die Entwicklung eines Lebensphasen-Arbeitszeitmodells, das auf die Bedürfnisse der Wissenschaft angepasst ist, damit beispielsweise Phasen der Familienarbeit, in denen weniger Drittmittel eingeworben werden, weniger Publikationen veröffentlicht werden können, in Berufungsverfahren nicht länger zu Ausschlusskriterien herangezogen werden können. Der Fantasie bei der Entwicklung weiterer Maßnahmen sollten keine Grenzen gesetzt werden. Hilfreich könnte auch sein, den wechselseitigen Austausch der Akteurinnen und Akteure und die Koordination von geschlechterpolitischen Maßnahmen im Wissenschaftsbereich zu verbessern. Ich halte daher viel von dem Vorschlag, hierzu einen bundesweiten Rat für Gleichstellung in der Wissenschaft einzurichten. Wir sollten uns die Modelle zur Ausgestaltung eines solchen Rates einmal gemeinsam genauer ansehen und dieses Projekt aus meiner Sicht auch weiter vorantragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme nun auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Eine weitere Maßnahme, mit der Bund und Länder die Wissenschaft in Deutschland stärken wollen, ist der Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Hierbei geht es um die Umsetzung einer Empfehlung des Rates für Informationsinfrastrukturen, den die GWK mit dem Auftrag der Gestaltung zukunftsfähiger Informationsinfrastrukturen und Dienstleistungen für die Wissenschaft eingerichtet hat. Die Verfügbarkeit und vor allem die interdisziplinäre Nachnutzbar Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten werden in allen Forschungsfeldern immer wichtiger. Bund, Länder, Hochschulen, Allianzorganisationen und der Rat für Informationsinfrastrukturen stehen gemeinsam vor der Herausforderung, die bisher überwiegend projektförmig bestehenden Strukturen in einer nationalen Anstrengung zusammenzuführen und weiter auszubauen. Die Stärke des deutschen Wissenschaftssystems, nämlich die Vielfalt, auch die Vielfalt institutioneller Formen und Profile und die hohe Autonomie seiner Akteure birgt an dieser Stelle auch die Gefahr der Verfestigung von Insellösungen. Bei der gemeinsam wissenschaftsgeleiteten Erarbeitung einer Gesamtarchitektur des NFDI kann die DFG eine wichtige Rolle spielen. Wichtig ist mir hierbei, dass alle außeruniversitären Einrichtungen und alle Hochschulen im Sinne einer konzertierten Aktion gemeinsam in ihren Aktivitäten voranschreiten. Wir sollten darauf bedacht sein, dass die Standards gemeinsam entwickelt und keine Insellösungen weiterhin produziert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne die DFG wäre die Forschung an Hochschulen nicht so erfolgreich, wie es der Fall ist. Ich möchte deshalb an dieser Stelle meinen Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft für ihre hervorragende Arbeit aussprechen, meinen Dank an die vielen Gutachterinnen und Gutachtern aus dem In- und Ausland und an die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFG-Geschäftsstelle. Bund und Länder haben auf der letzten GWK-Sitzung vor knapp zwei Wochen beschlossen, dass die DFG im Jahr 2018 mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Für die Programmpauschalen, Forschungsgroßgeräte und die Exzellenzstrategie kommen für die DFG noch einmal mehr als eine Milliarde hinzu. Wir wissen, das ist gut investiertes Geld. Damit setzen wir unseren eingeschlagenen Kurs zum Erhalt und weiterem Ausbau des hohen Niveaus der Forschung an den Hochschulen verlässlich fort. Ich wünsche der DFG auch im nächsten Jahr alles Gute und bei der Bewältigung all ihrer Herausforderungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Analyse von Herrn Professor Strohschneider, wenn er sich zu dem Thema Herausforderungen in der Wissenschaft, wenn er sich dort so äußern wird. Einer der international größten Herausforderung ist sicherlich die Freiheit der Wissenschaft. In der Politik setzen wir den Rahmen und entscheiden über den finanziellen Umfang der Förderung. In die Entscheidung, welche wissenschaftlichen Themen oder Forscherinnen und Forscher von der Förderung profitieren sollen, mischen wir uns aber nicht ein. Wir legen daher Wert auf wissenschaftsgeleitete Auswahlverfahren durch die Wissenschaft selbst. Eine Einmischung der Politik scheidet aus, dieses ist Konsens in der GWK. Die in unserer Verfassung verbriefte Wissenschaftsfreiheit ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die deutsche Wissenschaft auch im internationalen Vergleich so erfolgreich ist. Zu meinem großen Bedauern ist wissenschaftliche Freiheit aber nicht überall auf der Welt eine solche Selbstverständlichkeit. Mit Sorge beobachte ich eine Zunahme von Beschränkungen der Wissenschaftsfreiheit in etlichen Regionen dieser Welt. Auf diesen Zug werden wir in Deutschland nicht aufspringen, denn er fährt geradewegs auf ins, aufs Abstellgleis. Unsere offene und freie Wissenschaftslandschaft macht Deutschland attraktiv für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Rund 11 Prozent des Wissenschaftspersonals an deutschen Hochschulen kommt bereits aus dem Ausland. Wer sich gegen Ideen von außen abschotten will, wird es hingegen schwer haben, die international besten Forscherinnen und Forscher für sich zu gewinnen. Dieses werden vor allem die Staaten zu spüren bekommen, die missliebige Ergebnisse der Wissenschaft offen ablehnen oder den freien Zugang zu Forschungsergebnissen beschränken. Exzellente Forscherinnen und Forscher sind heutzutage mobil und werden zunehmend dort arbeiten, wo ein forschungsfreundliches Klima herrscht. Rund 60 Prozent aller deutschen Forscherinnen und Forscher waren in den letzten zehn Jahren für mindestens drei Monate im Ausland. Die Hälfte aller wissenschaftlichen Publikationen aus Deutschland entsteht in einer internationalen Zusammenarbeit. Auch die Gutachtervoten der DFG gehen zu mehr als einem Fünftel von Gutachterinnen und Gutachtern aus dem Ausland ein. Die Wissenschaft lebt vom Austausch und zwar weltweit. Gemeinsam sollten wir dieses Prinzip Hochhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, hochverehrte Festversammlung, der Satz ist jetzt schon zweimal zitiert worden. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So schlicht und ergreifend steht es im Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 unseres Grundgesetzes, so schlicht, ergreifend und unzweideutig auch, hat die Rechtswissenschaftlerin und Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär diesen Satz im Jahre 2015 bei der Festversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bochum zitiert. Und sie hat gezeigt, dass, was sich wie eine Naturgegebenheit ausnimmt, vielmehr eine Aufgabe ist. Wissenschaftsfreiheit entsteht aus jener Verantwortung, die wir für sie zu übernehmen bereit sind. Wie hat sich seit Frau Bärs Rede die Welt verändert? Schwerlich hätten wir uns ausmalen können, in welchem Maße in diesen zwei Jahren zu einer drängenden Herausforderung geworden ist, was hierzulande als Grundrecht gewährleistet ist und bleibt. Wer meinen mochte, Wissenschaftsfeindlichkeit und populistischer Anti-Intellektualismus liefen eben als Rauschen öffentlicher Kommunikation nebenher mit. Wer meinen mochte, Leugnung des menschengemachten Klimawandels oder Furcht vor dem Impfen werde kaum über konventikelhafte Zirkel hinausgreifen. Wer das meinen mochte, der sieht sich längst eines Schlechteren belehrt. Wahn und Lüge, vulgärer Zynismus, nacktes Machtkalkül und unverantwortliche Simplifizierung beweisen erneut ihre Geschichtsmächtigkeit auch gegenüber der Freiheit von Wissenschaft. Ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt ist deutlich, dass von einer Zivilisierung des neuen US Präsidenten im Regierungsalltag keine Rede sein kann. Ein Kreationist als Vizepräsident, ein Öllobbyist in der Umweltbehörde, Maulkorb-Erlasse für NIH-Direktoren, Drohungen gegen liberale Universitäten. Das Wort vom Politikwechsel, hier ist es tatsächlich angesagt. In der Türkei geht mit dem Zusammenbruch des Rechtsstaats in den vergangenen zwölf Monaten die Kriminalisierung aller kritischen Intelligenz einher und eine, man muss sagen, Säuberung der Universitäten, der Universitäten, die, so meinten wir zu wissen, doch Teil des europäischen Hochschulraums sind. Und in Ungarn versucht der Ministerpräsident unverhohlen antisemitisch grundiert, eine Privatuniversität mitten in der Europäischen Union in die Schließung zu treiben, weil deren Stifter ihm missliebig scheint. Es verbietet sich, wie der Herr Bundespräsident sagte, zu schweigen, wenn der Zivilgesellschaft selbst der Wissenschaft die Luft zum Atmen genommen wird. Den Autokraten und Populisten, auch in der Bundesrepublik, wird freie Wissenschaft zum Objekt von Insinuation und Verdächtigmachung. Massiv verbreiten sie Expertenmisstrauen, der Austausch von Argumenten als Verständigungsbasis offener Gesellschaften wird aufgekündigt. An seine Stelle tritt jene neue Form einer Dialektik der Aufklärung, dass nämlich gute Argumente gebildeter Personen zu Ressentiments gegen Bildung und gute Argumente führen. Populistische Vereinfachungen und autokratische Durchgriffsideologien verheißen den Zumutungen, der modernen Welt schadlos entkommen zu können. Deswegen machen sie den sachlichen Diskurs verächtlich, ebenso wie methodische Wahrheitssuche und die Begründungsbedürftigkeit von Geltungsansprüchen. Übrig bliebe dann die Ordnung der Alternative Facts, der alternativen Fakten und was in dieser Ordnung gelte, das wäre bloß noch vom Herrschaftswillen des jeweiligen Machthabers abhängig. Gegen solche tektonischen Verschiebungen der politischen Kommunikation und für die Freiheit von Forschung und Lehre in pluralistischen Gesellschaften, Sie wissen es, meine Damen und Herren, organisierte sich Ende April diesen Jahres der March for Science. Viele haben teilgenommen, ich auch. Es war ein bemerkenswertes Ereignis, aber doch nur ein einzelner Schritt es wird nämlich auch in zukunft für aufgeklärte gesellschaften gestritten werden müssen und dabei können die wissenschaften nur tun, nur erfolgreich mittun wenn sie ihren eigenen prinzipien folgen und das heißt zunächst es muss präzise geklärt sein worum es geht und worum nicht nicht das andere anderes für wahr halten als wir selbst ist das eigentliche problem was Sonst sollte der Pluralismus der Moderne denn sein. Nicht, dass andere anderes für halten. Auch nicht, dass Donald Trumps War Against the Media etwa die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge beseitigen würde. Das tut er nicht. Er setzt sie im Gegenteil gerade voraus. Anders wäre von Fake News ja gar nicht zu sprechen. Die verbreitete Rede vom Postfaktizismus verfehlt also die Sachlage. Mehr noch? Sie verstellt den Blick darauf, dass die Denunziationsvokabeln von Lügenpresse, Expertengeschwätz oder Lügenwissenschaft, dass diese Denunziationsvokabeln eine Verschiebung versuchen. An die Stelle des Sachverhaltsbezugs rücken sie einen Machtbezug. Wer sich dem Machtanspruch beugt, sagt die Wahrheit, alle anderen seien Lügner. Wahrheit würde zur Funktion von Macht Hiergegen lässt sich allerdings nicht wirksam streiten, indem man umgekehrt die Legitimität von Macht als eine Funktion von Wahrheit zu bestimmen sucht. Moderne Forschung ist pluralistisch. Sie erzeugt keine Gewissheiten, sondern methodisch verlässliches Wissen. Sie sagt, was der Fall ist und was gegebenenfalls dahinter steckt. Sie kann nicht sagen, was alternativlos der Fall sein sollte. So sehr, daher Demokratie in praktisch jeder Hinsicht wissenschaftlicher Informierung bedarf, so sehr ist sie mehr als bloß die Exekutierung von Forschungsergebnissen. Schon Hannah Arendt wusste, dass, Zitat, vom Standpunkt der Politik aus gesehen, der technokratische Sachzwang despotisch ist. Freilich im Widerspruch, im nötigen Widerspruch gegen populistische Wissenschaftsfeindlichkeit, auch das war beim March for Science zu beobachten, im Widerspruch gegen populistische Wissenschaftsfeindlichkeit profiliert sich derzeit eine Auffassung neu, welche die demokratischen Prinzipien unterläuft. Ihre Parole lautet, Zitat, für alternativlose Fakten, für wissenschaftliche Evidenz, für Wahrheit in der Politik. Das ist, meine Damen und Herren, die Parole der Scientokratie. Sie verwechselt unzweideutige Fakten mit ambivalenten politischen Folgerungen. Sie verkennt, dass keineswegs für alle dasselbe evident ist. Sie sieht politische Macht durch Wahrheit anstatt durch Mehrheit und Verfassung legitimiert. Und gleich den Autokraten und Populisten, gegen die sie sich wenden will, ist sie ihrer inneren Logik nach antipluralistisch. Doch in den Streit für die pluralistische, moderne und gegen vulgäre Forschungsfeinde eintreten, können Studenten, Wissenschaftlerinnen, Forscher allein dann, wenn sie sich nicht als Instanz des Wahrheitsbesitzes verstehen, sondern als diejenige der rationalen, methodischen Suche nach Wahrheit. Unser Wissen steht unter Revisionsvorbehalt. Allein dann ist ja an Erkenntnisfortschritt überhaupt zu denken. Wir müssen kollektiv bindende Entscheidungen zwar informieren, der Ministerpräsident hat davon gesprochen, wir können sie aber nicht selbst treffen. Die Wissenschaft hat kein politisches Mandat und es fehlt ihr auch nicht. Und allein wenn wir uns in dieser Weise ernst nehmen, allein dann können wir unser Teil dazu beitragen dass die unterscheidung von wahrheit und lüge auch in zukunft auf sachfragen bezogen bleibt und nicht auf machtfragen an dieser stelle meine verehrten damen und herren liegt eine entscheidende verantwortung moderner wissenschaft und ihr können sie allein gerecht werden die wissenschaften wenn sie auch mit sich selbst verantwortlich umgehen damit ist ein sehr weites Feld angesprochen, von der Qualität des Studiums bis zur Chancengleichheit, die ein wichtiges Thema, wie gesagt, auch dieser Jahresversammlung in Halle ist. Ich will mich auf zwei andere Aspekte verantwortlicher Wissenschaft konzentrieren, nämlich auf die Seriosität der Erkenntnisgewinnung und auf die Seriosität unserer Leistungsversprechungen gegenüber der Gesellschaft. Gute wissenschaftliche Praxis, das ist der Titel für ein komplexes Problembündel heutiger Wissenschaften. Zu diesem Bündel gehören Plagiat und Fälschung, Autorschafts- und Zitierungsfragen, aber auch laxe und überhastete Forschungsweisen. Und es gehört all das dazu, was derzeit als Krise der Replizierbarkeit empirischer Forschung mit breiter, auch mit öffentlicher Aufmerksamkeit intensiv diskutiert wird. Dabei geht es um Standards wie um Anstand. Was sich von selbst verstehen sollte, ohne es doch immer zu tun, wird formal reguliert und muss prozeduralisiert werden. Das ist notwendig. Es ist aller Anstrengung wert. Es eröffnet indes, unhintergehbares Paradox jeder Formalisierung, es eröffnet indes zugleich neue Felder persönlicher Auseinandersetzung. Der Anonymitätsschutz. Das Whistleblowing ist wichtig, weil er Hierarchieschranken zu durchbrechen erlaubt. Aber gegen den Missbrauch für Insinuation und Denunziation ist er nicht gefeit. Und so kann es unter dem taktisch gezielten Einsatz von Zeitdruck und Publizität, so kann es dahin kommen, dass Personenorganisationen in die Lage geraten, so oder so allein noch falsch entscheiden zu können. So befand sich die DFG, als sie im März die Verleihung des Leibnizpreises an Frau Nestler aussetzte. Das war eine schwere Entscheidung und sie war für Frau Nestler noch schwerer zu ertragen. Gleichwohl hoffe ich, dass sie, wenn schon womöglich nicht billigen, so doch diese In Entscheidung nachvollziehen können. Jedenfalls freut es mich sehr von Herzen, dass wir die Verleihung des Leibnizpreises vorhin haben nachholen können. Dennoch muss der Vorgang zu denken geben. Denn auch die Erhebung ungerechtigter Vorwürfe in der Art und Weise, wie sie Ihnen widerfahren ist, Frau Nestler, auch die Erhebung ungerechter, fertigter Vorwürfe, gehört in die Symptomatologie jener Dysfunktionen von Wissenschaften, von, denen ich hier, von der ich hier spreche. Diese Dysfunktionen haben stets eine persönliche Ebene und im Fehlverhaltensfalle muss dann auch individuell sanktioniert werden. Aber erlauben Sie die Frage, sind wir denn gewiss, dass solche Konflikte sich nicht besorgniserregend, sozusagen überproportional häufen? Sind wir denn gewiss, dass angesichts dessen nicht auch Entwicklungstrends des Wissenschaftssystems selbst kritisch, selbstkritisch zu bedenken sind? Der Senat hat gestern über eine Stellungnahme der deutschen Forschungsgemeinschaft hierzu diskutiert. Diese Stellungnahme versucht differenziert deutlich zu machen, dass nicht Replizierbarkeit eines Resultats dieses Resultat wieder, wieder, weder widerlegt, noch schon in jedem Falle schlechte Wissenschaft beweist, dass sehr wohl allerdings, was unterdessen als Reproduktionskrise diskutiert wird, dass das auch dann, zu ernster Sorge Anlass gibt, wenn es auf eine Mehrzahl von Ursachen zurückzuführen ist. Es ist hier ein Qualitätsproblem von Forschung angezeigt und für dieses Qualitätsproblem gibt es neben individuellem Fehlverhalten auch strukturelle Gründe. Auch über diese strukturellen Gründe ist zu sprechen. Also etwa über das viel zu große Gewicht von quantitativ parametrisierenden Systemen der Steuerung, der Bewertung, der Gratifikation von Wissenschaften, das sich längst auf die Forschung als gestiegener und weiter steigender Wettbewerbsdruck und Beschleunigungsdruck auswirkt. Auch werden Trennlinien zwischen wissenschaftlichem Ideenwettbewerb, Konkurrenz um Finanzmittel und dem Marketing von Wissenschaftseinrichtungen, werden diese Trennlinien zunehmend unscharf die notwendige skrupulöse Sorgfalt von Forschung muss eher gegen diesen Wettbewerbs- und Beschleunigungsdruck durchgesetzt werden, als dass sie von ihm befördert würde. Und das muss uns allen zu denken geben, die wir für die Wissenschaften Verantwortung tragen, im Publikationswesen, bei Personalfragen und auch, ich sage das durchaus in meiner Amtsfunktion, auch bei Finanzierungsentscheidungen. Ich fürchte, das hier angedeutete Qualitätsproblem der Forschung ist gravierend. Es ist zugleich ein Vertrauensproblem moderner Wissenschaften überhaupt. Diese aber können ohne die Glaubwürdigkeit der Forschenden und ohne die Vertrauenswürdigkeit des Wissenschaftssystems insgesamt nicht funktionieren. Bei weitem zu komplex ist ihr Wissen, bei weitem zu weltverändernd ihre Kraft. Das populistische Expertenbashing untergräbt dieses Vertrauen gezielt. Deswegen muss es zurückgewiesen werden. Doch haben wir uns auch einzugestehen, dass wir es diesem populistischen Expertenbashing in mancher Hinsicht auch zu leicht machen. Wegen Fällen kritikwürdiger Forschungspraxis, wie gesagt, aber auch, weil wir aufs Ganze mehr verheißen, als wir erfüllen können. Diese Vollmundigkeit liegt freilich nahe. Ansprüche an die direkte und kurzfristige Effektivität wissenschaftlichen Wissens, solche Ansprüche wachsen ebenso wie die Härte der Verteilungskämpfe und dies lädt gerade dazu ein, geradewegs dazu ein, immer Größeres zu versprechen und die Nebenwirkungen immer kleiner zu reden. Allzu oft wurde die Energiefrage schon abschließend technisch gelöst. Der Segen individualisierter Medizin wird so berät beschrieben, wie die sozioökonomischen Verteilungsprobleme beschwiegen werden, mit denen sie einhergehen. Der Krebs ist längst abgeschafft, wenn wir uns selbst glauben, wenn nicht sogar die menschliche Sterblichkeit. Solche Verheißungen sind riskant. Sie bergen die Gefahr struktureller Selbstüberforderung von Wissenschaft und sie wecken Erlösungshoffnungen, die jedenfalls kurzfristig eher enttäuscht als erfüllt werden. So wird das gesellschaftliche Ansehen von Wissenschaft nicht gesteigert, so wird es gemindert. Unerfüllte, gar unerfüllbare Verheißungen erzeugen Glaubwürdigkeitslücken. Meine zwei Beispiele, verkürzt wie ich sie darstellte, sind Aspekte. Aspekte nur einer kritischen Diagnose unseres Wissenschaftssystems. Ich fürchte, dass wir uns ihr ernsthaft stellen müssen und ich glaube, dass wir das in reflektiertem Selbstbewusstsein auch können. Und wenn die angedeutete Diagnose wenigstens in die richtige Richtung weisen sollte, dann ist sie individuell ebenso zu bedenken wie bei der institutionellen Gestaltung des Wissenschaftssystems. Wissenschaft, befasst mit dem noch nicht gewussten und mit der Störung etablierten Wissens durch neue Erkenntnis, Wissenschaft kann nicht funktionieren ohne die Redlichkeit derer, die sie betreiben. Diese Redlichkeit ergibt sich als Verpflichtung auf die Integrität von Forschung aus Jener Freiheit, die der Forschung garantiert ist und sie verbindet sich mit einer wissenschaftlichen Haltung, von der ich meine, dass sie entscheidend durch Selbstdistanz geprägt sein muss. Wer heute nämlich Wissenschaft betreibt, der tut dies in höchst komplexen, höchst dynamischen, höchst spannungsreichen Kontexten und das kann allein gelingen, wenn man den Ort der je eigenen wissenschaftlichen Spezialisierung zu bestimmen vermag, wenn man der eigenen Erkenntnisleidenschaft nicht vollständig ausgeliefert ist, wenn man von der Bedeutung des eigenen wissenschaftlichen Tuns überzeugt bleibt, gerade unter Beachtung seiner Grenzen. Das erfordert eine Haltung offener Ehrlichkeit und der wachen Irritierbarkeit durch die Welt und durch das, was andere über die Welt wissen. Es erfordert die Fähigkeit, von sich selbst auch Abstand nehmen zu können die eigene Expertise nicht schon für das Ganze von Wissenschaft zu halten, die methodische Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens nicht zu verwechseln mit so etwas wie absoluter Gewissheit und zu wissen, dass Forschung zwar gesellschaftliche und politische Diskurse informieren muss, aber nicht an ihre Stelle treten kann. Scientokratie, wie ich sie vorhin kritisch kommentiert habe, wäre übrigens gerade der Kollaps, dieser Fähigkeit zur Distanznahme. Daneben braucht es freilich auch Bedingungen, die solche Sorgfalt und Redlichkeit, die diese Haltung der Irritationsbereitschaft und Selbstdistanzierung begünstigen und damit sind wir bei der sozialen Organisierung von Wissenschaft und leicht, sehr leicht, ließen sich viele praktische, selbst politische Fragen auch auf diese angesprochene Diagnose beziehen. An der Grundfinanzierung der Universitäten hängt ja auch die Frage, ob es hier an den Universitäten wie in der außeruniversitären Forschung, ob es auch hier Räume gewährten Vertrauens gibt, die im Interesse bester Forschung vom steten Finanzierungswettbewerb und von ununterbrochener individueller Accountability auch freigehalten sind. Die ununterbrochene intellektuelle Account individuelle Accountability für jede Tätigkeit, die hat sich längst zu einer Form institutionalisierten Misstrauens im Wissenschaftssystem verfestigt. Viele Instrumente der Beobachtung und Steuerung von Wissenschaft haben den durchaus unerwünschten Nebeneffekt, dass das Tempo von Forschungsprozessen und die Größe von Forschungseinheiten geradezu systematisch mit der Qualität von Forschung verwechselt werden. Und womöglich hat solches auch mit einer Art von Überproduktionskrise von Wissenschaft zu tun. Jedenfalls, um es polemisch zuzuspitzen, hat doch das Publizieren als wichtigstes Ziel von Forschung eine derartige Dominanz erlangt, dass wir uns anscheinend allein noch mit der Verfeinerung jener Techniken zu behelfen wissen, vom Abstract bis zum Review-Artikel, von der Bibliometrie bis hin zum Text-Mining, allein noch mit der Verfeinerung jener Techniken zu behelfen wissen, die die Lektüre dessen gerade ersparen, was da publiziert wird. Ich führe das nicht weiter aus, um stattdessen lediglich zu sagen, dass auch die DFG hier Verantwortung trägt. Ihre Projektförderung hilft auch dazu, Redlichkeit und skrupulöse Sorgfalt von Forschung zu begünstigen, allmählich aus den Aporien der Überproduktionskrise auch wieder herauszuführen, Qualität von Forschung, auch Qualität von Projektplanung, Qualität also wichtiger zu nehmen als Tempo und Größe oder als den Publikationsort. Und der Publikationsort, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der ist ja kein Sachargument, der ist, wie in der vormodernen Wissenschaft, Bloß ein Autoritätsargument. Das wollten wir gerade überwinden. Das war das Projekt der modernen Wissenschaft. Manches wäre in diesem Zusammenhang zu nennen, die rigide Begrenzung der Zahl von Literaturangaben in DFG, Projektanträgen, die Zeit für die inhaltliche Diskussionen in den Entscheidungsgremien, die Entwicklung spezifischer Standards für Reproduktion von Forschungsergebnissen, also für deren Prüfung, die Förderung von Reproduktions- und Metastudien, das Engagement im Ombudssystem, bei der Dual-Use-Problematik und so weiter, was ich jetzt hier übergehen will, um nur zu sagen, gerecht werden, können die Wissenschaften dem Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung nach meiner festen Überzeugung gerade in Zeiten des populistischen Anti-Intellektualismus und autokratischer Wissenschaftsfeindschaft nur mit sorgfältiger Selbstbegrenzung und Selbstdistanz, wenn sie mögen, mit Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Auf diese Haltung kommt es wie in der offenen pluralistischen Gesellschaft und in der konstitutionellen Demokratie. Auf diese Haltung kommt es auch in den Wissenschaften an. Die Partikularität jeder wissenschaftlichen Expertise, das Prinzip methodischer Skepsis, die Unmöglichkeit vom Sein einfach aufs Sollen zu schließen, all dies verlangt uns eine Zurückhaltung ab, ohne welche sich bei erhöhtem Außendruck die Herausforderungen guter wissenschaftlicher Praxis und die Seriosität von Leistungsversprechungen nicht werden bestehen lassen. Was in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, was in diesem Zusammenhang an der DFG liegt, ist klar. Als Selbstverwaltungsorganisation und als Fördereinrichtung, die einen gewichtigen Bereich des wissenschaftlichen Wettbewerbs maßgeblich gestaltet in beiden Rollen steht und arbeitet sie für eine Forschung, die großes gesellschaftliches und politisches Vertrauen tatsächlich verdient. Fördert sie die Unabhängigkeit der Forschenden, ohne welche diese Verantwortung für ihre Freiheit ja gar nicht tragen könnten. Deswegen ist es alles andere als ein Organisationsegoismus, wenn ich Sie bitte, auch künftig der deutschen Forschungsgemeinschaft kritisch und engagiert zugewandt zu bleiben. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.